Einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ähm, ich habe in den letzten Wochen immer mal wieder mitgefilmt, wenn ich ein Fleischersatzprodukt gegessen habe. Was ein sperriges Wort. Ähm, aber so ist es halt. Also es sind jetzt glaube ich so vier, fünf verschiedene zusammengekommen. Die meisten kannte ich noch nicht. Ähm, und ich dachte mir, ich filme das einfach mal mit. Weil ich finde das immer sehr, sehr spannend, wenn ich so inspiriert werde von anderen, was die so essen oder für gut ähm, empfinden. Und ich... Ähm, Achte natürlich auch immer so ein bisschen auf den Preis und auf vielseitige Einsetzbarkeit der Produkte. Und muss wirklich sagen, eigentlich waren fast alle dieser Produkte, die ich probiert habe, echt super gut. Also äh, es freut mich so, dass es so einfach ist inzwischen auf Fleisch zu verzichten. Also es ist wirklich... Es ist gar kein Verzicht, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, ich kann das auch gerne, wenn das euch interessiert, wenn ihr davon mehr sehen wollt, so beibehalten, dass immer wenn ich denn mal sowas ausprobiere oder esse, ich das einfach kurz mitfilme. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß und falls ihr auch was esst, guten Appetit! Wir probieren heute diese Reisnuggets aus. Die sind rein pflanzlich, ähm, bei Penny gekauft und... Auf dem Bild, also ich finde es ein bisschen irreführend. Das sieht halt so aus, als wäre es einfach Reis, der paniert ist, wie solche Nuggets eben paniert sind. Ich glaube aber, es wird dann im Endeffekt so aussehen, dass man halt den Reis in seiner Ursprungsform nicht mehr hat. Wir gucken uns das gleich mal an. Die sind auf jeden Fall vegan. Und ähm, die waren auch gar nicht so teuer, finde ich. Da hier sind jetzt 250 Gramm drin. So sehen die in ihrer Verpackung aus. Also wirklich so, wie man sich äh, so Nuggets vorstellt. Und es sind bestimmt 10, 12 Stück. Und die riechen durch diese Folie jetzt gerade wirklich so wie Chicken McNuggets früher mal gerochen haben und auch immer noch riechen. Also sie riechen auch in der Pfanne noch genauso wie so Chicken Crossies. Und sie sehen auch genauso aus. Also die sind jetzt hier noch nicht umgedreht und es ist jetzt schon so goldgelb. Ähm, also ja, optisch finde ich sieht das sehr lecker aus. Hier ist das gute Stück. Also es war jetzt ungefähr... 5 Minuten vielleicht auf dem Herd und ich gucke jetzt mal, wie es aussieht. Geil. Sieht ganz genauso aus wie ein Schicken Crossi. Also, so sieht es von innen aus. Es ist nicht ein Ding, was da drin ist, sondern du siehst schon, dass da unterschiedliche Formen irgendwie zusammenkommen. Oh Gott, mir läuft das Wasser schon immer zusammen. Das ist so krass. Da ist doch Fleisch drin. Also sowohl die Konsistenz und die Optik als auch der Geschmack ist wirklich richtig authentisch. Oh, schmeckt so gut. Es ist auch richtig gut gewürzt. Schön salzig. Und ich glaube so mit irgendeiner so süß sauren sauce oder so. Also schmeckt wirklich wie Chicken. Und es riecht so und es ist wirklich sehr lecker. Wirklich sehr gut. Mega. So, das zweite Produkt ist dieser ähm, vegane Aufschnitt auf Basis von Pflanzenprotein von Edeka. Also es ist wirklich die Edeka-Eigenmarke. Ich wusste bis jetzt nicht, dass Edeka das macht, weil ich auch nicht so häufig im Edeka bin. Ähm, deswegen, <lacht> ich hoffe mal, dass das neu ist. Aber irgendwie glaube ich, dass es neu ist. Ansonsten verbessert mich gerne. Es ist auf jeden Fall noch mal ein bisschen günstiger als Rügenwalder Mühle. Deswegen dachte ich, warum mal nicht ausprobieren. Und dieses hier von Rügenwalder Mühle, also die... Kinderwurst nenne ich das immer, ohne Grillgemüse und ohne Paprika und so, ist immer nur vegetarisch. Also auf Basis von Eiklar. Und deswegen ähm, finde ich das jetzt mal spannend, die vegane auszuprobieren. Riecht gut. Sieht genauso aus wie jede Kinderwurst, die man an der Fleischtheke als Kind gratis bekommt. Ah, okay, aber die ist deutlich fester. Und irgendwas am Geschmack ist auch ein bisschen anders. Also so ohne alles schmeckt es gut, nicht ganz so intensiv wie eine Fleischwurst. Ich probiere es jetzt mal auf dem Brötchen und ich werde jetzt auch eine ganze Scheibe für ein halbes oder ein Viertel Brötchen nehmen, weil ich schon glaube, dass ähm, ja, man ein bisschen mehr braucht für das volle Geschmackserlebnis. Aber schmeckt schon sehr gut. Also sehr so, wie eine Fleischwurst halt schmeckt. Ich würde sagen, die Konsistenz ist ein bisschen fester. Guck mal, ich, ich ziehe das jetzt echt gerade feste und es reißt nicht. Also es ist ein bisschen fester. Und auch wenn ich das jetzt so drücke, würde eine Fleischwurst... Ja, wer macht das schon? Aber ich habe früher auch viel mit Fleischwurst gemacht. <lacht> oh Gott. Aber der Geschmack ist, kommt dem sehr nah. Es ist es nicht 100% und ich würde sagen dass die Rügenwalder Mühle Fleischwurst noch ein bisschen authentischer schmeckt. Aber die ist halt nicht vegan. Ne? Und dafür, dass diese hier wirklich komplett vegan ist, ist sie schon sehr gut. Heute gibt es Burger. Und zwar aus diesen Patties. Die sind von Rügenwalder Mühle und die sind vegan. Ähm, auf Basis von Soja. Die hatten wir schon einmal. Da fand ich sie sehr lecker. Aber es ist bestimmt schon es also war kurz nachdem die rausgekommen sind und deswegen bin ich jetzt gespannt, wie sie mir jetzt inzwischen schmecken, weil da fand ich sie super. So, also ich werde es natürlich als ganzen Burger essen, aber hier ist jetzt ein Stück. Sieht jetzt also so aus, also auch von innen ist es so ein bisschen ja, wie rosa, könnte man sagen. Und die, der Look ist wirklich wie Hackfleisch, wie Rind. Es riecht gut. Ich weiß nicht genau, ob es nach... Ob es wirklich nach Hackfleisch riecht. Ich weiß es irgendwie nicht. Es ist schon halt gewürzt, ne? Okay. Ich finde es einfach mega gut. Also ich finde es ist einfach sehr lecker gewürzt. Ich finde die Konsistenz gut, dass es schön fest. Man schmeckt wahrscheinlich schon, dass es kein Fleisch ist, ja. Aber es schmeckt einfach sehr lecker. Und es erinnert halt sehr an Fleisch, also sowohl von der Konsistenz. Ich finde eh, dass die Konsistenz immer einen ganz wichtigen Teil dazu beiträgt, dass etwas authentisch wie Fleisch schmeckt. Ich würde behaupten, wenn man es nicht weiß und diesen Burger isst und sonst vielleicht nicht so häufig einfach Hackfleisch isst, dann würde man das nicht merken. So, das nächste, was wir zusammen probieren, sind diese vegetarischen Mühlenwürstchen von Re Rügenwalder Mühle. Die sind halt vegetarisch, also auf Basis von Eiklar. Oder von Ei. Und die werden wir, also ich würde die jetzt glaube ich nicht so essen, aber wir wollen die in eine Kartoffelsuppe mit reinmachen. Und deswegen ähm, probieren wir das mal. So sieht das Ganze geöffnet aus und da kommt mir auch schon dieser Duft entgegen. Das riecht auf jeden Fall sehr authentisch. Das, oh, ja, das fällt mir gerade wieder ein. Ich habe mir früher, Luisa und ich haben uns früher ganz oft an der Fleischtheke einfach so ein Wiener Würstchen geholt, so zum nach Einkaufen bin mir nicht sicher, kann man die einfach so, kann man einfach so reinbeißen? Ähm, kalt und warm genießen. Drei Minuten in heißem, nicht mehr kochendem Wasser erhitzen. Okay, also das scheint zu gehen. Das mache ich jetzt mal, ich habe ein bisschen Angst. Das ist einfach nur krass. Das schmeckt 100% so. Krass. Also davor habe ich echt ein bisschen Angst gehabt und mich ein bisschen gescheut. Habe ich auch tatsächlich vorher noch nie ausprobiert. Ähm, viele andere Sachen hat, hat man ja schon mal probiert. Da hatte ich immer so ein bisschen so eine Abneigung gegen. Tatsächlich total unbegründet. Also schmeckt echt so wie Wiener Würstchen im Hotdog oder halt in der Kartoffelsuppe. Man kann es wahrscheinlich sogar so essen, so mit Ketchup zum Beispiel wenn man da Bock drauf hat. Also ich glaube nicht, dass da jemand den Unterschied bemerken würde. Ne? Und diesmal, also, da bin ich mir jetzt sicherer als bei dem letzten, bei dem Burger. Das schmeckt wirklich sehr, sehr authentisch hier. So, die vegane Version der... Kinderwurst, ich nenne es Kinderwurst, ist alle und wir haben jetzt eine neue gekauft im Aldi. Die ist jetzt nicht vegan, sondern vegetarisch, also auf Basis von oder mit Milch- und Hühnerei-Eiweiß. Die war echt günstig und da sind super viele Scheiben drin, dafür sehr dünn, aber pff, wie soll man das denn jemals aufkriegen? Ich meine, ich hätte die schon mal probiert in der Version mit Paprika. Die fand ich relativ süß, die musste ich noch so nachsalzen, das war irgendwie ein bisschen komisch. Und das ist jetzt einfach die classic version die riecht einfach wie, wie eine Fleischwurst, wirklich. Die riecht echt fleischig, meiner Meinung nach. Wow, okay, krass. Okay, und die Konsistenz ist anders. Die ist so ein bisschen klebrig, würde ich sagen. Und fest und sehr dünn und so ein bisschen trocken. Es fühlt sich ein bisschen trocken an. Ich probiere es erstmal ohne Brot, ein kleines Stück. Schon wieder so süß. Aber es schmeckt ganz gut. Ich lege es jetzt hier sogar doppelt, weil die Scheibe ist dünn, das Brot ist klein. Das muss ja alles weg. Mhm. Also sie schmeckt... Schmeckt... Punkt, fertig, aus. Der Geschmack ist nicht so intensiv. Deswegen ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass ich es gleich doppelt gelegt habe. Es ist sehr... Ja, es ist so ein bisschen flüchtig irgendwie. Könnte tatsächlich noch nachgewitzt werden, meiner Meinung nach. Aber es schmeckt sehr fein. Also wirklich sehr... Wenn es jetzt wirklich eine Wurst wäre, dann wäre das sehr, sehr gut püriert worden. Was auch immer dann da drin ist, ne? In so einer Kinderwurst. Also ist auch lecker. Ich finde, glaube ich, tatsächlich sogar die vegane Version noch ein bisschen besser. Dies hier schmeckt echt noch nicht so viel, leider. Fällt mir gerade auf. Ja, das war's. Ich hoffe natürlich sehr, dass da was für euch bei war, was ihr vielleicht auch mal ausprobiert. Ich habe auch geguckt, dass ich jetzt nicht nur aus einem Laden was nehme, weil manche haben halt einfach keinen Edeka oder keinen Penny oder was auch immer bei sich in der Nähe, sondern habe das so ein bisschen ähm, rotiert. Und ja, ihr könnt mir ja mal schreiben, was so euer Favorite-Fleischersatzprodukt ist. Ähm, ich muss nämlich sagen, mit diesem Burger bin ich noch nicht so hundertprozentig zufrieden schmeckt, aber es ist nicht perfekt. Deswegen vielleicht hat ja einer einen Tipp für mich. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann, macht's gut. Passt gut auf euch auf, checkt eure Corona-App und bleibt zu Hause. So, ciao.